Ja, hallo, ich begrüße euch ganz herzlich, die, die vor Ort sind hier und hinter der Kamera vielleicht auch. Ich bin die Katrin, ich bin vom Zentrum Digitalisierung Bayern. Wir sind Partner von JugendHackt hier in München und ich freue mich, dass ich auch meinen Beitrag hier leisten kann und euch was erzählen kann, ein bisschen zum Thema Datenschutz. Das klingt jetzt erstmal nicht so spannend, aber ich hoffe, ich kann euch ein paar Informationen mitgeben, die euch auch nützen in eurem tagtäglichen Umgang mit Smartphones, Internet und so weiter. Und beim Programmieren natürlich auch. Titel meines Beitrags, Better Safe Than Sorry. Wie kannst du dich und deine Daten besser schützen? Gut, warum ist das Thema wichtig? Ähm, Privatsphäre ist ein wichtiges Thema. Es gibt in Deutschland sehr strenge Datenschutzgesetze, die auch gut so sind, denke ich. Wir wollen alle nicht, dass jemand erfährt, was wir tagtäglich so machen. Vielleicht nicht alles, ein bisschen was teilen wir natürlich auch freiwillig. Es gibt viele Daten, die wir gerne für uns behalten, Informationen, die wir gerne bei uns behalten wollen. Und ja, da kann man auch was dafür tun. Wer hat denn jetzt überhaupt Interesse an euren Daten? Ja, das sind zum einen Unternehmen, die für Forschungszwecke und auch Marketingzwecke Daten sammeln, die machen Geld damit mit euren mit den Informationen, was ihr für Vorlieben habt, beispielsweise. Es gibt auch Personen, die das ausnützen, Daten sammeln und ein bisschen zum Diebstahl der Identität, wenn man mit deinem Namen dann im Internet einkaufen geht. Das will sicherlich keiner. Ich wollte euch in den nächsten 15 Minuten deswegen jetzt mal fünf Dinge mitgeben, auf die ihr achten könnt. Ich habe mir sagen lassen, es ist innen jetzt so ein GIF zu haben, ich bin ja auch schon nicht mehr die Jüngste und deswegen hat mir meine Kollegin hier ein GIF eingebaut. So stelle ich mir euch vor vielleicht, die ihr da gerade drüben beim Programmieren sitzt und ich hoffe, ihr habt ein bisschen mehr Spaß, er sieht nicht so glücklich aus. Ähm, ja, Welche Themen möchte ich euch mitgeben? Einmal das Thema Passwörter, ähm, was gibt es bei Apps zu beachten, ähm, deine Identität, wie kannst du die schützen, ähm, wie kannst du dich beim E-Mailen und beim Surfen vielleicht ein bisschen absichern und natürlich das Thema Smartphones und Mobilgeräte, was kann man da denn beachten? Zunächst mal zum Thema Passwort. Ähm, ich habe hier einen Comic mitgebracht, Schalke 04 ist es jetzt ein sicheres Passwort oder nicht? Was meint ihr, die ihr hier sitzt? Nein? Rhetorische Frage, gell? Warum würde ich sonst fragen? Es ist äh, aber tatsächlich eins der zehn meistgenutzten Passwörter in Deutschland. Man glaubt es gar nicht. Ähm, nicht 1234, sondern auch Schalke 04, vielleicht ohne Ausrufezeichen und Fragezeichen. Ähm, genau, aber die Frage ist natürlich jetzt, was ist denn überhaupt ein sicheres Passwort? Es ähm, gibt ja gewisse Passwortregeln. Es besteht aus acht Zeichen, äh, muss aus Groß- und Kleinschreibung bestehen. Ziffern enthalten Sonderzeichen. Darf natürlich nicht leicht zu erraten sein. Also nicht der Name deines Haustieres oder deiner Mutter mit 1, 2, 3, 4. Das kann man ja auch leicht erraten. Die Frage ist, wie merkt man sich natürlich sowas? Gell? Da gibt es dann Passwortsätze, da komme ich gleich noch dazu. Wichtig ist auch, dass du dein Passwort geheim hältst. Also nicht jemand sagen, auch nicht, wenn er dich überraschend in der Fußgängerzähne mal interviewt. Verwende am besten für jedes Konto ein eigenes Passwort. Da gibt es Passwortmanager, die dir bei der Verwaltung helfen. Für Amazon ein anderes Konto, für den App, äh, ein anderes Passwort wie für den App Store natürlich, für den E-Mail-Programm auch noch ein anderes Passwort. Wenn es möglich ist, ähm, kannst du Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzen. Das heißt, dass nicht nur das Passwort äh, dir den Zugang zu deinem Konto ähm, gibt, sondern auch noch ähm, ein Code, den du per SMS kriegst. Ähm, kennt vielleicht der eine oder andere vom Bank. Äh, Online-Banking gibt es aber auch bei Amazon beispielsweise. Ähm, Möglich ist natürlich auch, dass dein Passwort gestohlen wird. Dann kann sich jemand auf dein E-Mail-Konto einloggen, ähm, den du nicht kennst. Es gibt auch im Internet riesige Listen mit geklauten Passwortdaten. Ähm, da habe ich hier den Link, äh, have I been point, ähm, notiert. Kommt auch am Ende nochmal, habe ich so eine kleine Sammlung von Informationen ähm, aufgelistet. Und äh, da kann man nachschauen, ob seine Passwortdaten wenn man die E-Mail-Adresse eingibt, geklaut wurden. Und wenn das der Fall wurde, am besten das Passwort ändern. So, Wie kann man sich denn jetzt so komplizierte Passwörter merken? Ähm, weiß jemand, was das ist von denen, die hier sitzen? Das ist ein Passwortsatz. Ich habe auch die Auflösung hier auf der nächsten Seite, ein Passwortsatz ist äh, ein Satz, den man sich gut merken kann, wie zum Beispiel am liebsten esse ich Pizza mit vier Zutaten und extra Käse, Ausrufezeichen. Und ähm, man nimmt eben jetzt die Anfangsbuchstaben in je nach Groß- und Kleinschreibung dann auch und kann sich so ein Passwort merken. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man den Zugang zu einem Passwortmanager, ähm, der ja auch passwortgeschützt ist natürlich, sich merken kann. Und ähm, dann kann man eben da in dieser Verwaltungssoftware, wie so ein Passwortmanager eben einbietet, die Passwörter alle speichern. Der hilft einem auch, komplexe Passwörter mit ganz vielen Sonderzeichen zu erstellen und auch zu speichern eben. Aber das ist eine gute Möglichkeit, sich ein... Aber bitte nicht diesen nehmen dann. <lacht> genau. Das war zum Thema Passwort. Jetzt zum nächsten Thema Apps. Was ist denn da zu beachten? Jeder hat Apps auf seinem Smartphone oder auf anderen Mobilgeräten. Das ist natürlich super praktisch. Wenn ich jetzt ein Navigationssystem brauche und habe keins auf meinem Handy, dann lade ich mir doch einfach eins runter im App-Store. Es gibt das Problem aber, dass es natürlich nicht nur seriöse Bezugsquellen gibt, wie jetzt vielleicht die bekannten großen App-Stores, sondern auch viele kleine, die eben dann genau diese App haben, die man haben möchte. Und wenn man sich eine App installiert, muss man aber immer bedenken, dass die natürlich nicht nur die Informationen vielleicht auf die Informationen auf meinem Smartphone zugreift, die sie braucht, sondern vielleicht auf andere. Zum Beispiel die Taschenlampen-App, das ist so der Klassiker, warum muss die Zugriff auf meine Kamera, auf meine Fotos, auf meine Kontakte haben, ist nicht notwendig, auf sowas kann man da eben achten. Manche Daten gibt man natürlich auch freiwillig ein, es gibt aber viele Nutzerrechte, die man da einstellen kann und das ist auch sinnvoll, das zu nutzen, weil zum einen ist es natürlich ein Datenschutzthema, wenn die App irgendwie Informationen abgreift, die sie ja nicht braucht. Zum anderen kann natürlich auch finanzieller Schaden entstehen, weil es gibt Schadsoftware, die sich installieren kann. Und wenn jetzt eine Software deine Tanz ausliest, die du fürs Online Banking zugeschickt bekommst, kann natürlich auch ein finanzieller Schaden dabei für dich entstehen. Auf was kannst du jetzt achten? Am besten nur seriöse Bezugsquellen nehmen und die Apps oder die Apps direkt beim Hersteller eben runterladen. Ähm, dann nur die notwendigen Zugriffsrechte erklären. Es gibt eine wunderschöne Seite und äh, ja, Vereinigung, ClickSafe heißt die. Ähm, da kann man auch nochmal, habe ich auch den Link am Ende, kannst du genau nachlesen, welche Möglichkeiten du da hast, die Einstellungen vorzunehmen. Das würde jetzt zu weit führen, aber da gibt es viele gute Tipps, ähm, welche Zugriffsrechte man wie ähm, bei den zwei gängigen Betriebssystemen Android und iOS, würde ich jetzt mal sagen, vornehmen kann den Verbrauch zu überprüfen. Ganz interessant ist es manchmal bei Apps, die haben einen wahnsinnigen Anstieg der Rechenleistung oder Speicherkapazität, die das oder sinken der Speicherkapazität eben zur Folge. Und die Frage ist, warum? Vielleicht ist da nicht alles ganz korrekt im Ablauf. Ganz wichtig ist, auch wenn meine App installiert ist, Updates aufzuspielen, weil eventuelle Sicherheitslücken dann eben geschlossen werden können. Das ist nochmal ein bisschen eine andere Zusammenfassung, Fragestellung, die man sich fragen kann, wenn ich jetzt eine App runterlade, ähm, stimmen die Berechtigungen mit der Funktion überein, ähm, dann gibt es ja besten Listen. Heißt aber nicht, dass die unbedingt die besten oder datenschutzsichersten Apps sind. Ähm, es gibt alternative App-Stores, -Store, App muss man sich fragen, ob man da was runterladen möchte und eben vielleicht auch mal schauen, wie ähm, verwenden denn andere User, welche Apps verwenden die oder was meinen die zu diesen Apps. Gut. Das war es zum Thema Apps. Dann wieder ein Comic zum Thema Identitäten. Ich lese mal vor. Hi, ich bin. Und dann sagt der andere, Moment. Meine Gesichtserkennungs-App hat Sie identifiziert und zeigt mir jetzt gerade Ihre Vorgeschichte in den sozialen Medien an. Oh je, es scheint, es wäre dumm von mir, Ihre Hand zu berühren. Also, was will ich damit sagen? Ähm, man gibt im Internet natürlich viele Informationen freiwillig preis im sozialen Netzwerk. Ich bin vergeben, ich bin ledig, äh, ich bin zu haben, ähm, ich liebe Schweinebraten oder ich ähm, lebe vegan und so weiter und so fort. Oder ich bin Mitglied in der Gruppe ähm, Saufen, bis der Arzt kommt. Ähm, die Frage ist natürlich immer, ist es so sinnvoll ähm, oder nicht? Vielleicht im jetzigen Moment schon, aber vielleicht in zehn Jahren nicht mehr. Weil das Problem ist natürlich, dass die Daten nicht verloren gehen. Die bleiben für immer im Netz, vermutlich. Außer das Internet gibt es irgendwann mal nicht mehr. Wer weiß. Und man muss sich eben fragen, welche Daten möchte ich da überhaupt preisgeben. Andere Daten gibt man nicht freiwillig ein. Die werden getrackt. Zum Beispiel die IP-Adresse wird oft mitgetrackt. Oder auch Cookies, die jetzt im Browser installiert sind. Oder auf Webseiten eben dein Suchverhalten speichern. Und so ähm, sammeln sich immer mehr Informationen über dein, ähm, deine Lebensweise oder dein, dein privates Profil eben im Internet an. Deswegen empfehle ich, sei ein Datenprofi im Netz, weil das Internet vergisst nichts. Geh sparsam mit deinen Daten um, also gib wirklich nur das an, ähm, was du auch ähm, teilen möchtest. Da gibt es so diesen Satz, äh, Tu nur das, was deine Oma tun würde. Klingt vielleicht ein bisschen antiquiert, ist aber auch gar nicht schlecht. Ähm, vor allem auch mit den Daten anderer sorgsam umgehen. Also nicht, ähm, vor allem keine Falschinformationen natürlich, posten über andere. Das mag vielleicht in einem Moment ganz lustig sein, ähm, kann aber auch rechtswidrig sein. Ähm, ganz wichtig ist auch mit den Profildaten sorgsam umzugehen. Äh, musst du jetzt immer deine Privatadresse angeben? Musst du deinen echten Namen verwenden und deine E-Mail-Adresse angeben, deine Telefonnummer? Ähm, wo es möglich ist, am besten Decknamen nutzen oder auch für verschiedene Konten verschiedene ähm, Namen verwenden. Bei, bei vielen ähm, Apps und ähm, ja, Messenger-Diensten kann man ja auch einstellen, dann wer ähm, Informationen von mir sehen kann. Und das sollte man auch ausnutzen, da die Einstellung entsprechend vorzunehmen. Gut. Nun zum Thema sicher e-mailen und surfen. Hi Amy, this is Joey from IT. I'm working from home today. Er sieht nicht besonders vertrauenswürdig aus und ich glaube auch nicht, dass er in der gleichen Firma wie Amy arbeitet, der Joey. Allerdings tut er natürlich so und die Amy denkt sich, okay, ich muss alles richtig machen und das ist hier der Experte aus der IT, also mache ich mal besser, was er sagt. Was ich damit sagen will, ist, dass man immer genau aufpasst, welche Anforderungen oder Aufforderungen man bekommt. Das ist vor allem in Unternehmen wichtig, aber auch im Privaten. Keine E-Mails von Unbekannten öffnen und vor allem auch keine Anhänge oder auf Links drücken, klicken, wenn man nicht weiß, was sich dahinter verbirgt oder wer einem das geschickt hat. Es gibt ähm, sogenannte Phishing und Social Engineering, habt ihr sicher schon mal gehört, ähm, dass ähm, Personen eben das Ausnutzen, Informationen über ähm, deine Person sammeln, ähm, ausspähen und ähm, dann das eben zu deinen Ungunsten verwenden, ähm, sodass eben Schadsoftware aufgespielt werden kann und so weiter. Am besten zwei E-Mail-Adressen verwenden, ähm, wenn man eine für gute Freunde und Bekannte hat oder eine für Online-Shopping oder noch eine für ähm, irgendwelche Seiten, wo man sich sonst noch anmeldet, äh, weil man in irgendwelchen Foren unterwegs sind. Das ist ganz empfehlenswert, das eigentlich zu trennen. Ganz, äh, ganz guter Tipp ist auch äh, Datenspuren, wo es möglich ist zu vermeiden. Das heißt, äh, Cookies eben im Browserverlauf und den Browserverlauf auch zu löschen, äh, wenn der Browser geschlossen wird beispielsweise. Da gibt es auch bei Clicksafe sehr viele Tipps, wie man da ähm, die Einstellungen vornehmen kann. Gut, dann der letzte und fünfte, fünfte und letzte Punkt, ähm, Smartphones und Mobilgeräte. Ich bin auch bald mit meiner Zeit am Ende. Ähm, aufpassen bei Apps, da habe ich vorher schon was dazu erzählt, es ist ganz sinnvoll, deinen Standort zu verbergen, eben nicht äh, das GPS immer anzuhaben. WLAN und Bluetooth solltest du nur aktivieren, wenn du es auch wirklich brauchst, nicht äh, ständig auf Default. Das gilt auch für öffentliche Hotspots, da nur besondere Vorsicht nutzen, vor allem, wenn die eben frei zugänglich sind. Und denk immer daran, dass du dein Gerät auch mal verlieren kannst und... Ähm, Sprich, sichere deine Daten entsprechend in der Cloud oder auch am, am Rechner und äh, merke dir deine E-Mail-Nummer, weil wenn du dein Handy verlierst, kriegst du es sonst nicht wieder. Habe ich schon erlebt. Zusammenfassend, better safe than sorry, but there's no fire here. It's called prevention, better safe than sorry. Ähm, ich möchte euch jetzt nicht in Paranoia versetzen, ähm, was den Datenschutz anbelangt, aber es ist sicher nicht schlecht. Ein bisschen vorsichtig zu sein und ein bisschen sich bewusst zu machen, was so alles passieren kann. Und ich hoffe, ich habe euch ein paar Tipps mitgegeben. Hier noch die, die Links abschließend, wo ihr euch noch weiter informieren könnt. Vielen Dank.